Die ganze Energiegeschichte ist eine Riesen-Baustelle. Ich als Landratskandidat gebe dort ganz klare Vorgaben. So wie in meinem Betrieb, was machen wir? Können wir die Shootern, machen wir das und so weiter? Es ist auf jeden Fall der Sache nicht ähnlich, ständig aus der Presse zu erfahren. Klimaschädlichkeit, Insolvenzen von, von einem Windkraftanlagenbau und so weiter und so fort. Das hilft uns auf jeden Fall langfristig nicht weiter. Die große Politik muss uns ganz klare Vorgaben geben, sei es windtechnisch, sei es jetzt Biogasanlagen und, und so weiter und so fort. Da darf uns die große Politik nicht alleine lassen. Nur gemeinsam mit dem, im Konsens der Bürger können wir das Thema schaffen.